2014 wird wahrscheinlich ähm, die Lehrerschaft, schätze ich mal, den größten Einfluss auf die Diskussion im OER haben, denn alle anderen haben sich bereits eingeschaltet und warten eigentlich nur noch drauf, dass die, die, die es wirklich tun im Alltag, also die, die das Wissen, die Lehrerinnen und Lehrer, die das Wissen verbreiten, das Wissen weitergeben an die nächste Generation, dass die so richtig ähm, aussprechen, was sie wollen und wie es umgesetzt werden soll. Und das wird wahrscheinlich, hoffentlich im äh, 2014 passieren.